Hey Leute, willkommen zurück zu Metro 2033 Redux. Äh, wir spielen Metro. Tada. Und, ja, wir haben gerade eine richtig fette Schlacht gehabt. Das war eigentlich schon auf der Überzeit, aber ich habe nichts gemerkt. Sorry, Dude, aber ich weiß, dass ihr kämpfen wollt. Ich finde das schlimm, weil... Die rennen zuerst so auf dich ran und so, wow, dude, chill mal, warte mal und so und dann, ah, ich weiß nicht, vielleicht rennen die auch nur vom Monster weg und ich will, ah, ich will denen eine Chance geben, aber das sind, ah, ich bin sehr schlecht in diesen Entscheidungen, weil guck mal, ich kann jetzt auf, den, ja, eben, jetzt schießt er auf mich nämlich. Ja, deine geilen Moves bringen die hier auch nichts. Okay, die hat viel mehr Updrift als meine letzte Waffe. Das ist irgendwie schlimm. Ach du Scheiße. Meine Maske ist fast am Arsch. Ich hoffe, der hat eine andere dabei. Ich klaue ich gerade in letzter Zeit sehr vielen Leuten einfach die Maske, merke ich. Also wirklich, ganz mal. Ich habe es das lange nicht gemacht, irgendwem die Maske zu klauen. Und jetzt plötzlich gerade drei, viermal am Stück hintereinander. Weil das ist echt scheiße. Das ist Wasser. Muss ich da runter wieder? Ich glaube nicht, dass wir ins Wasser müssen. Ich laufe mal oben durch weiter. Das sieht aber schon heftig aus. Okay, vielleicht müssen wir uns ich Nein. Von irgendwas kriege ich jetzt Schaden. Ich weiß nicht, von was. Aber ich habe eine Chance, meine Maske wieder zu retten. vielleicht sehen die mich noch nicht. Die haben mich noch nicht gesehen. Doch haben sie. Alter, du bist ein Arsch. Fick dich. Gib alles. Ich frage mich, wieso ich die. das war vielleicht nicht so schlau. Äh, ich frage mich gerade, wieso ich die Waffe immer überladen kann. Auch vorher, auch bei der alten Waffe, ich konnte auf 31 gehen, obwohl es ein 30er Mike war. Und jetzt kann ich auf 46. Ist es ist vielleicht, weil nach dem ersten noch eine eine Waffe, also eine Muni im, im Lauf steckt und die zählt dann mit. Das wäre cool. Nicht sinnvoll vielleicht, ich kenne mich da zu wenig aus, aber ja, vielleicht ist es das. Äh, also. Ich beklaue die Typen alle. Da es nicht lang, habe ich herausgefunden. Darüber komme ich nicht. Aber meine Maske sieht schon viel besser aus als vorhin. Wo? Da geht's weiter. Nee, von hier kommt. Ja, von hier komme ich. Come on! Ich dachte mir schon, irgendwie, dass, dass, dass da fehlt jetzt was, das vorhin war, nämlich diese Klippe, wo ich runterging. Ich habe das Loch gesehen. Da geht es nicht weiter, also geht es da entlang. Hoffe ich mal. Ne, von da kam ich ja wieder. Okay. Cool, das heißt, ich laufe jetzt gerade schon zum zweiten Mal im Kreis. Ich sollte vielleicht gucken, dass ich mehr zu diesem Licht komme. Das war der richtige Weg. Es war klar, dass die Schwarzstation von Faschisten besetzt war. Aber Hulmann hatte gesagt, er würde dort auf mich warten. Ich muss das riskieren. Finde ich schön, wir dem noch vertraut hoffentlich ist es nicht falsch. Und aus irgendeinem Grund bin ich fast tot. Okay. <lacht> ich sollte vielleicht auch probieren, die Leute nicht zu umzubringen. Das spart auch Muni, weißt du? Ah, cool, der ist es. Natürlich. Später. Die Situation hat sich verschlimmert. Die Faschisten haben die Station buchstäblich überschwemmt. Wenn du ihren Generator abstellen kannst, wird es einfacher, an der Wache vorbeizukommen. Nimm das. Ich werde im verlassenen Tunnel zur oh. Was ist das für eine Waffe? Eine Minigun. Oh, ich weiß nicht so... Nein, ich, nein, ich bleib bei der. Voll lieb von dem, aber nö. Nice. Sieht aus wie Outlast jetzt. Alles klar, da geht's lang. Oh, ja, das sieht aus wie Outlast. 1 zu 1. Da hackt's bei euch. Ey, ich glaub's ja nicht, verdammt. Ein Baumstamm macht mich sch Ich sollte die Dosen nicht mehr auslösen, verdammt. Ich merk's ja selbst. Ist Okay. Äh, kurz gucken, dass alle Waffen wieder durch sind. Ich hoffe, das war kein Fehler, denn die kleine von ihm nicht mitzunehmen, aber zwei Waffen mit derselben Munition finde ich einfach nicht nützlich. Das ist die verdammte Ach, Ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erkältung einfange. Ich hab's mit Firek probiert. Hä? Ich hab dich nicht ganz verstanden. war noch ein Weg, den ich nicht untersucht habe. Achso, das ist einfach ein anderer Weg. Äh, okay. Okay, ich habe irgendwas ausgelöst jetzt wieder. Ich finde die Tanks richtig geil, die überleben einfach mal so vier Shotguns. Sorry, aber die sind echt heftig. Ja. Ich finde ja nie eine Armbrust. diese ekeligen Spinnen da dran. Ich weiß, dass ist es Metro. Metro ist eklig, aber... Es wäre irgendwie cool, wenn man da sagen könnte, so, ja, ich habe ein Spinnenproblem. Ich würde gerne Metro spielen, aber bitte blendet die Spinnen aus. Das fände ich irgendwie noch legitim. Ich hätte es jetzt angelassen sowieso, aber... Ich weiß nicht, ich finde sowas irgendwie noch legitim. Ich glaube, ich bin da nicht so ganz willkommen. Wieso habe. habe ich eigentlich meine Maske noch an? Ich bin in der Station drin. Ja, kein Wunder geht die plötzlich immer so schnell leer. Ich meine, das sich gerät kann ich auch ohne Maske anziehen, jawohl. Und ich meine, ja klar, es ist jetzt so, ja, das gehört halt dazu, das ist zu so realistisch fürs Spiel und so. So, ja klar, aber. Ich denke, die Alternative kann man trotzdem geben. Es gibt ja auch Spiele, diese dumme... Es gibt so doofe, diese Spiele, wo man aufräumt, zum Beispiel. Ne, warte mal, das war ein anderes, das, was ich meine. Äh, ne, aber es gibt da so ein Spiel, das ist äh, dieses hauscleaning Simulator, die Zeugs da... Wo man Häuser besucht und putzen muss und so. Da kann man zum Beispiel sagen, ich habe ein Problem mit Kakerlaken. Und dann werden alle Kakerlaken mit Glasscherben ersetzt. Weil man muss die wegstaubsaugen sowieso. Also können die genauso gut auch Glasscherben draus machen. Das kann man so in den ersten Einstellungen angeben, so, ja, ich würde gern keine Kakerlaken haben. Und dann gucken die halt wirklich, dass da Glasscherben liegen stattdessen. Und das finde ich eigentlich recht cool. Das sind Wolfmesser. Ah, wir kommen nicht raus, aber wir kommen wieder in irgendwo was, was giftiges, wahrscheinlich das Wasser. Wobei, dann bringt eine Gasmaske selbst auch nicht. So. Fuck. Ich habe das Teil gesehen, aber ich habe gehofft, ich habe es nicht mehr ausgelöst. Eine Brandgranate kann eine Tunnel für um passiert Das stimmt. Aber wir sind auf dem richtigen Weg, denn es hat hier gespeichert. Wahrscheinlich habe ich einfach zwei Drittel von allem übersehen, weil ich nicht überall geguckt habe. Passiert mal. Diese Ekel Drecksviecher habe ich dafür gesehen. Okay, ich renne hier ganz schnell durch. Weil es braucht einige Sekunden, bis es explodiert. Das ist voll praktisch. Aber hier sieht's aus, als wäre schon seit längerem niemand mehr durch. Außer der hier vielleicht. Nein, nein, nein, du behältst das Feuerzeug draußen, Buddy. Ich glaube ich laufe in die richtige Richtung. Das heißt, wir gehen noch mal zurück. Aber ne, hier ist nichts. Gut, hätte ja sein können. Habe äh, ich Nachtsicht? Ja. Es sieht für mich halt wirklich wie Outlast aus gerade. Ich mach das in 80 Kilogramm. So, jetzt brauch ich es nicht mehr. Ah, gut. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so ruhig sein wird, weil ich die Waffe noch draußen habe. Was macht er da? Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Es ist schwierig, meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald die Hand das Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden, Stärkere und weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. Wir haben einen riesigen Umweg gemacht, ne? Merkt ihr das gerade? <lacht> aber, ja, das mit den Monstern ist halt schon wichtig, ne? Oh nein, Ullmann, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze! Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung! Dann kommen Sie durch! Geiles Gefährt, ne? Und somit sind wir an der Station, nicht der schwarzen Station, aber in der Police, wenn ich das richtig verstanden habe. Erste Mal in der Polis. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Schon gut, schon gut. Ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher. Sie bekommen sie gesäubert zurück. Ruhe dich etwas aus, Artyom. Ich schaue mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge, das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei... Ich werde jetzt extra keine Mun kaufen, aber ich werde die alte verkaufen. Äh, ja, doch hier vielleicht. 20. So, mehr brauche ich gerade nicht. Ich will die Waffe nämlich updaten. Dann ja, Das müsstest du sein, ne? Ja, ein Laservisier kann nicht schaden. Achso, das habe ich jetzt schon drauf. Ein Laservisier könnte ich nochmal machen. Das sind alles neue Sachen halt, die ich habe, ne? das habe ich auch schon okay äh, schalldämpfer drückt den knall das ist logisch das haben wir hier noch im laufen neues Visier kann ich machen für alle ich habe mir ein bisschen anders vorgestellt ehrlich gesagt aber naja Ich lass ihn jetzt mal reden. Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Polis gebracht hast. Das war sehr mutig. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn Sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole. Alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Ich bin erstaunt, dass der Rat es abgelehnt hat, deiner Station zu helfen. Es ist mir peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen. Aber die Polis ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay, okay, okay. Hör gut zu. Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff genutzt werden. Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden müssen. Wir wissen aber nicht, wo sie ist oder ob sie noch funktioniert. Wir wissen jedoch, dass es Informationen darüber gibt. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek, ein gefährlicher Ort, aber darin ist ein geheimes Militärarchiv. Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Du gehst hier hoch, das habe ich bereits arrangiert. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Sei vorsichtig, Atjon. Und noch was. Zurück gehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Ich hoffe jetzt einfach mal, ich habe meine Waffen dabei. Die Ratsentscheidung hatte mich schockiert. Aber Minas Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Hudelraketen erwecken. Jawohl, ich habe meine Waffen wieder. So, und jetzt, das habe ich letztes Mal gekauft, eben mit dem Geld von der... Frau. Der Überdruck baut sich jetzt nicht mehr ab. Der bleibt jetzt immer da oben, bis ich schieße. Auch wenn ich die Waffe weglege. Und das macht das Ganze ein bisschen angenehmer. Ein bisschen sehr angenehmer. Weil die Waffe selbst halt einfach mega gut ist. Danke. Ja, das muss wehtun, wenn jetzt jemand dir sagt: So, ja, wir helfen dir nicht aus wahrscheinlich persönlichen Gründen, äh, aus Angst. Es gibt viele Gründe. Aber wenigstens kommt der Ranger und sagt, ja, wir helfen dir mit unseren Rangern. Und das finde ich schon recht cool. Aber ich... Musst mich verarschen? Aber ich kenne leider auch schon das... Vom Buch hatte ich die Bibliothek. Und wenn das nur ansatzweise in diese Richtung geht, dann... Viel Spaß. Gehen wir die Shotgun jetzt. So ausnommen. Geil, jetzt habe ich eine saubere Gasmaske. Wahrscheinlich muss ich hier hoch, ja. Zack, zack und los. So, die Bibliothek sollte der höchste Punkt der Stadt sein. Also eigentlich sollte ich die von hier aus schon sehen. <lacht> Mal so in Theorie. Das ist anscheinend eine Faszination, die die Leute anzieht von weit her. Lebt er noch? Ich schieß mal sicherheitshalber noch einmal drauf. Ne, das ist tot. Diese Geflügel machen mir genauso Angst leider. Wow, what the fuck? Gucken, wo das Speicherpunkt ist, weil die Folge ist gleich mal langsam. Ja gut, dann laufen wir nächstes Mal hoch zum Metro. Äh, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Also, wir laufen nicht hoch zum Metro, sondern hoch nach Moskau. Ja, danke für's Zuschauen bis zum nächsten Mal. Cheerio!